Sie wollen Fassaden kreativ gestalten? Kreativtop von Baumit bietet dafür unbegrenzte Möglichkeiten. Der Modellierputz verbindet Energieeffizienz mit modernem Design und schafft ein Wärmeverbundsystem in Betonoptik. Tragen Sie eine Lage Baumit Kreativtop Trend großflächig auf und verreiben Sie diese grob, bevor Sie das Fugenbild in der gewünschten Fugenbreite erstellen. Die Feldgröße der Abschnitte beträgt dabei maximal 10 Quadratmeter. Nach 24 Stunden überschleifen Sie die Flächen und Fugen grob. Jetzt füllen Sie die Kornstruktur mit Bau mit Kreativ Top Pearl auf und glätten diesen nach dem Ansteifen. Kleine Fehlstellen sorgen für die authentische Betonoptik. Die Fugen werden nachstrukturiert und nach Erhärtung erneut übergeschliffen. Nach weiteren 24 Stunden tragen Sie eine Lage Baumit Star Color auf. Zwölf Stunden später erfolgt der finale Anstrich mit der Baumit Lasur, der anschließend mit dem Schwammbrett wieder abgenommen wird. Das Endergebnis wirkt täuschend echt. Nutzen Sie die unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten mit Kreativtop Top von Baumit. Ideen mit Zukunft.